Insgesamt dürften bis zu 90 der Schweizer Bevölkerung gleich viel oder mehr rückverteilt erhalten, als sie selbst für die Ticketabgabe bezahlen. Die Abgabe fließen zur Hälfte in den neuen Klimafonds, der Rest wird an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. Selbstverständlich sollen die Gelder aus der Flugticketabgabe auch dazu beitragen, den Klimaeffekt der Luftfahrt deutlich zu senken. Dies verstärkt den erwarteten Lenkungseffekt der Flugticketabgabe. Und auch hier kann ich deutlich und klar sagen, dank unseren liberalen Anträgen können wir wo also auch nun Projekte zum Herstellen von synthetischem Kerosin lancieren. Nun kommen wir zu unserem Klimafonds und wenn ich sage unser Klimafonds, dann meine ich dies auch, nämlich der Klimafonds war ein tragendes Element unseres Positionspapiers. Er garantiert, dass wir die Maßnahmen effizient finanzieren können und in Bildung, Forschung und Innovation in unserem Land tätigen können. Genau auf dieser Folie sehen Sie, alle grün hinterlegten Positionen unseres Positionspapiers wurden eins zu eins ins CO2-Gesetz integriert. Das Gesetz ist in der Gesamtkomposition fair. Wer mehr verschmutzt, der zahlt auch mehr. Wer sich umweltbewusst verhaltet, kann sogar finanziell profitieren.